Ich möchte jetzt den nächsten Vortrag ankündigen, es geht um die Team-Engine, auch ein OTC-Thema und der Dirk Stenger von der Firma Latlon wird den Vortrag halten und ich wollte ihn schon vorstellen und dann meinte er, ja, ich habe einen Slide dazu, deswegen, das war es von meiner Seite mit den Worten, Dirk, das... The floor is Ja, hallo erstmal. Ähm, mein Thema heute ist Team Engine, eine Validierungsengine für OGC-Geodienste und Formate. Und ich möchte besonders auf die Fragestellung eingehen, ähm, wie bestimmte, oder welche Benutzergruppen äh, besonders von diesem Tool profitieren können. Ja, wie Artina eben schon gesagt hat, äh, habe ich auch selber eine Folie äh, oder eine Vorstellungsfolie. Ich bin Diplom-Geograf, arbeite seit 2012 äh, bei Latlon. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich äh, mit OGC-Standards und alles, was dazugehört. Ähm, bauen Anwendungen darum, besonders mit dem äh, Degree-Framework. Das ist äh, Software, die genau äh, oder die eine Implementierung für solche oder für die OGC-Standards äh, bietet. Zudem äh, sind wir auch Mitglied des äh, OGC Side-Teams und äh, also das schon Seit sehr lange und seit Juni 2017 äh, übernimmt LATLAN die technische Leitung der OGC-Compliance-Tools. Und das umfasst im Prinzip alle technischen Kompon Komponenten des äh, Site programms So, das ist die äh, Agenda, also, was ich heute vorstellen werde. Ich werde erst kurz erzählen, was ist die Team-Engine überhaupt und welche Test-Suites äh, gibt es für dieses Tool. Dann werde ich noch auf die aktuellen und zukünftigen äh, Entwicklungen eingehen. Und äh, ja, dann komme ich zu der Frage, also welche Nutzergruppen gibt es überhaupt, die die Team Engine äh, sinnvoll einsetzen können und auch von der Team Engine profitieren. So, auf dieser äh, Folie sieht man erstmal auf der rechten Seite äh, die Oberfläche der äh, Webversion der Team Engine. Dies ist auch die offizielle Installation vom äh, OGC. Also, man die URL kann auch jeder Nutzen sich äh, selber angucken, links davon sieht man jetzt ein Capabilities-Dokument von einem WFS und man kann jetzt diesen WFS, der links dargestellt wird, mit der Team-Engine validieren. Richtig Die Team-Engine äh, ausgeschrieben Test-Evaluation-Measurement-Engine, ist eben eine Testausführungs-Engine, mit der verschiedensten Ressourcen getestet werden können. Dazu gehören unter anderem Services, das ist auch der häufigste Anwendungsfall, äh, wie zum Beispiel WMS oder WFS. Äh, aber auch Clients können getestet werden. Also, es gibt zum Beispiel eine Testsuite für äh, WMS-Clients, äh, aber auch Schemas, äh, wie zum Beispiel GML-Schemas oder auch Direktdaten wie GeoPackage. Die Team-Engine ist in Java geschrieben und der komplette Quellcode äh, ist frei verfügbar um Source und liegt auf äh, GitHub, der folgende URL, kann man den sich anschauen, auschecken, das selber bauen. Die äh, Team-Engine ja, führt wie gesagt äh, Test-Skripte aus. Ähm, die Beiden, oder fast ausschließlich werden die beiden Sprachen Compliance Test Language und TestNG genutzt. Die Compliance Test Language äh, kommt, äh, meine ich auch vom, oder wurde vom OGC spezifiziert. Und äh, die TestNG, richtig, das ist, äh, kommt ja mehr aus der Java-Welt, ist ein Java-Test Framework. Aber man kann nun auch äh, in Java die Tests schreiben und damit der Team Engine ausführen. Die, ja, also wie ich schon sagte, gibt es so eine Web-Oberfläche für die Team Engine, aber äh, inzwischen ganz neu gibt es auch eine REST-Schnittstelle ähm, und es gibt auch ein Kommandozeilentool. Also man kann über verschiedenste Wege die Team Engine ausführen. Ja, die, äh, es gibt äh, über 20 Test-Suites vom OGC, die mit der äh, Team Engine ausgeführt werden können. Also ich würde sogar sagen, dass es inzwischen zwischen 30 und 40 Testsuites sogar sind. Ähm, der Code aller Testsuites befindet sich auch auf GitHub äh, und jeder kann sich anschauen. Und wie gesagt, alle Testsuites nutzen entweder die Sprachen CTL oder äh, TestNG, bzw. Frameworks. So, jetzt habe ich hier einfach mal drei Beispiele für Testsuites äh, aufgelistet, inklusive der URLs. Dieser Jahr ETS steht für Executable Test Suite, ähm, WFS 1.1 wäre der WFS 1.1. Ähm, richtig, unter diesem Link findet man halt die Test Suite zu diesem äh, OGC-Standard. Analog gibt es auch für den WFS 2.0 und für den WMS 1.3 eine Test Suite. Und wenn man einfach die, äh, den, den letzten Punkt hier wegnimmt, hat man auch eine Übersicht aller verfügbaren Test -Suits. So ganz wichtig, äh, auf GitHub hat ja jedes Repository seinen eigenen äh, Issue-Tracker und den nutzen wir auch ganz aktiv. Das heißt, äh, wenn jemand eine Testsuite nutzt oder auch die Team Engine selber und einem man einfach eine Frage hat, kann man ein Issue hier anlegen ähm, und den beantworten wir dann. Also das ist so der beste Weg, eigentlich Fragen zu den Testsuites oder zur Team Engine selber zu stellen. Es kann natürlich auch sein, dass einem irgendwie was komisch vorkommt. Und wenn man vielleicht einen Bug vermutet oder ein Feature fehlt, dann das kann man genauso da reinschreiben. So, jetzt äh, zeige ich kurz, wie sieht das eigentlich aus, äh, wenn, man Team, äh, wenn man mit der Team Engine Dienst testet. Äh, ich zeige das Ganze mit dem äh, Webbrowser-Interface. Also das erste, was man machen muss, ist sich einen äh, Account anlegen. Kann auch jeder machen, also da gibt es jetzt keine Beschränkung. Dann muss man so eine neue Test-Session starten und kommt zu dieser Oberfläche. Dort wählt man die Organisation aus, das ist äh, in, je, also in jedem Fall OGC, wenn man die ogc installation nutzt. Und darunter, welche äh, Spezifikationen man testen möchte. In dem Be äh, Beispiel hier will ich einen WFS 2.0 testen. Klickt man auf äh, Start a new session und kommt dann zu diesem Bildschirm und das ist jetzt der oder zu, diesem, zu dieser Darstellung und das ist jetzt eine Beschreibung der Testsuite oben erstmal Informationen was wird getestet und welche Input Parameter werden benötigt und unten gibt man dann wirklich die relevanten Parameter an das Wichtigste ist eigentlich immer das Capabilities-Dokument das gibt man hier an ähm, ja, damit die Testsuite überhaupt weiß, welcher WFS getestet werden soll, und dann folgen unten immer noch optionale Angaben. Also das ist auch ganz unterschiedlich bei Test -Suites. Dann muss man auf Start klicken, kriegt äh, diesen Bildschirm. Ja, den hat man dann auch eine Weile zum sehen, äh, zu sehen, äh, weil das ist genau der Bildschirm, der oder der, genau die Darstellung, die erscheint, ähm, wenn die Testsuite ausgeführt wird. Und irgendwann ändert die Darstellung dann zu dem Testergebnis. So und hier, richtig, das ist jetzt auch wirklich das äh, Testergebnis von WFS 2.0. Äh, das ist die Referenzimplementierung, die von uns äh, bereitgestellt wird. Das heißt, äh, die besteht auch äh, wohl alle, alle Testklassen nicht, aber fast alle, also nur die sehr stark spezialisierten nicht. Richtig, und hier äh, seht ihr auch direkt den... Äh, das ist auch ein neues Feature, ein neuer Report. Also Man kann dann sieht hier die Tests aufgelistet und kann dann sich noch Details abrufen. Es ist besonders interessant, wenn ein Test fehlschlägt, dann will man ja wissen, warum schlägt der fehl. Das kann man dann alles in diesem Report sich anschauen. So, Wie ich schon häufiger gesagt habe, stellt das OGC wirklich eine Installation der Team Engine bereit. Die erreicht man über folgende URL. Und diese Installation der Team Engine wird produktiv genutzt, äh, wenn ein oder wenn ein Unternehmen die Implementierung eines OGC Services zertifizieren möchte. Das heißt, äh, richtig, man kann seine Implementierung eines OGC Services dort testen lassen und sich dann, wie dann vom OGC als OGC compliant, ähm, labeln lassen. Ähm, ja, eine weitere Sache ist noch, dass auch Referenzimplementierungen ähm, dort zertifiziert werden. Das ist aber eigentlich nur ein weiterer Schritt, ähm, weil Referenzimplementierungen der Allgemeinheit oder auch immer oder für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sein müssen, dass jeder die Referenzimplementierung nehmen kann, um zu gucken, äh, dass es äh, ein Dienst der alle Tests äh, besteht. Die Liste der Referenzimplementierungen findet sich unter folgender URL. So, dann komme ich schon zu den äh, aktuellen Entwicklungen ähm, der Team Engine. Es wurde jetzt vor ungefähr einem halben Jahr die Team Engine 5.0 veröffentlicht. Also inzwischen sind wir auch schon bei Team Engine 5.2 angelangt. Ähm, die, die großen neuen Features von Team Engine 5.0 war, dass das äh, äh, Reporting komplett überarbeitet wurde. Also eben im Screen Screenshot hatte ich auch schon das neue Reporting. Und es wurde auch äh, das REST-Interface äh, eingeführt, mit dem man halt Tests äh, ja, ziemlich komfortabel über eine REST-Stelle ausführen kann. Richtig, wir haben noch äh, 5.1 und 5.2 sind auch erschienen. Äh, die enthalten eine sehr große Anzahl an Bugfixes und weiteren kleinen äh, Verbesserungen an der Oberfläche und auch am REST-Interface. Zudem gibt es seit äh, ungefähr einem Jahr äh, ein Docker-Projekt zur Team-Engine. Es hat auch ein eigenes Repository, das man unter dieser URL erreichen kann. Äh, dort wird beschrieben, ähm, wie man sich ziemlich einfach mit Maven ein Docker-Image zusammenbauen kann. Mit einer beliebigen Kombination, nicht ganz beliebig, aber mit einer äh, konfigurier konfigurierbaren Kombination aus installierten Test-Suites. Ja, die zukünftigen Entwicklungsschwerpunkte sind, dass wir das User Interface weiter verbessern wollen, also vor allem von der Web-Oberfläche, dass das Managen von Sessions einfacher wird, einfach kleine Funktionen dazukommen, wie zum Beispiel man kann sein Passwort noch nicht zurücksetzen, also da haben wir eine ganze Liste auf GitHub, was wir da noch machen wollen. Ähm, eine weitere Sache ist, dass wir das REST Interface äh, erweitern wollen, also im Moment kann man mit diesem Interface einfach nur Tests ausführen und kriegt dann in der Response des Requests äh, das Testergebnis. Es ist aber nicht möglich, diese äh, Testergebnisse irgendwie zu speichern äh, oder einem Nutzer zuzuordnen, dass der Nutzer die später verwalten kann. Also ich da wollen wir einfach noch neue Methoden ähm, einführen, dass, dass zum Beispiel eine äh, Ausführung einer, eines äh, Testruns über die REST-Schnittstelle äh, auch unter einem Nutzer gespeichert wird und dann zum Beispiel später noch eingesehen werden kann. Eine weitere Sache ist, die planen wir auch schon seit längerem, dass die Docker-Images, die wir mit diesem Maven-Projekt erstellen, und also wir nutzen das auch sehr regelmäßig, also täglich würde ich sagen, diese Docker-Images, aber dass die auch auf Docker-Hub geschoben werden sollen, dass es dann für Nutzer noch einfacher ist, einfach ein Docker-Pull sich diese Images runterzuziehen und direkt eine lauffähige Version der Team Engine Plus einer ausgewählten Anzahl an Testfeeds zu haben. Und klar, und ein weiterer großer Punkt ist, an dem wir immer arbeiten, ist, dass alle äh, bestehenden Testfeeds äh, weiter verbessert werden, machen konstant Bugfixes und wenn die Zeit da ist, äh, setzen wir uns auch an Enhancements. So, nun äh, komme ich zu der... Äh, der zentralen Fragestellung, die ich in dem Vortrag bearbeiten will. Welche Nutzer können überhaupt äh, wie von der Team Engine profitieren? Äh, ja, erstmal stellt sich die Frage, wer kann alles die Team Engine nutzen? Das ist relativ äh, leicht zu beantworten. Die kann nämlich jeder nutzen, weil sie frei verfügbar ist. Sowohl die Installation, es gibt eine frei verfügbare Installation, als auch der Source, -Source Code. Also jeder hat Zugriff auf alle Ressourcen, kann sich das anschauen die Teamenden bauen und ausführen. Ähm, so, aber noch äh, wichtiger ist natürlich die Frage, welche Nutzer überhaupt äh, von der Teamenden profitieren können. Äh, weil nur, wenn man sie nutzen kann, hat man ja noch nichts davon. Ähm, und dafür sollte erst die Frage beantwortet werden, ähm, welche Art von Nutzern es überhaupt gibt. Also ich habe dann einfach mal so ein paar Gruppen erstellt, ähm, wo ich glaube, dass das typische Nutzer der Team Engine sind. So die erste Gruppe davon äh, sind die Softwareentwickler. Richtig, sind eher haben eine technische Expertise, entwickeln Design-Software und äh, sind jetzt in unserem Fall äh, für die Implementierung von OGC Standards in Software zuständig. Das heißt, äh, diese Gruppe bezieht sich jetzt wirklich auf Personen, die sich einen OGC Standard nehmen und also die Software dazu schreiben, die diesen äh, OGC-Standard umsetzt. Klar, typische Arbeitsfelder sind in der Softwareherstellung, oder Softwarepflege auch. So die zweite Gruppe ähm, war ein bisschen schwieriger. Ähm, es war auch schwer, ein also einen Begriff überhaupt dafür zu finden. Ich habe sie jetzt einfach äh, GIS-Experten genannt. Äh, das sind äh, ähm, Personen die sowohl eine fachliche als auch technische Expertise haben und sich in ihrem äh, Beruf einfach mit äh, GIS äh, beschäftigen oder auch GIS als zentrales Arbeitsfeld haben, aber keine Softwareentwickler sind. Also das trifft, glaube ich, auch auf äh, viele Leute, die auf der Konferenz hier sind, äh, zu. Wichtig häufige Tätigkeiten sind Konfigurieren von Software, aber auch äh, mit äh, Datenbeständen arbeiten, also sich um die Datenhaltung kümmern, Datenqualität, Migration von Daten und so weiter. Und diese Personen äh, sind ja meistens so nah noch an den Standards dran, dass sie sich auch in diesen Standards auskennen und die OGC-Standards auch für ihre tägliche Arbeit benötigen. Richtig. Und den, die dritte Gruppe, die ich identifiziert habe, sind GIS-Anwender. Das sind äh, Leute, die jetzt. Äh, wirklich eher keine technische Expertise haben, sondern äh, in irgendeinem fachlichen Feld arbeiten, also zum Beispiel Planer, ähm, die die Planungsaufgaben übernehmen, dafür einfach ein GIS-System nutzen, aber eigentlich keine, technisch keine Ahnung haben, was, was macht das GIS jetzt macht. Äh, diese Leute nutzen ja häufig auch ein äh, WMS und laden die da irgendwie als Hintergrundkarte ein in ihrer Anwendung. Ähm, richtig setzen die OGC-Standards also in der Praxis ein. Das ist so die, die dritte Gruppe, die ich identifiziert habe. So, jetzt nochmal eine Zusammenfassung aller Gruppen, die ich als äh, ja, typischer Anwender der Team Engine sehe. Jetzt stellt sich aber die Frage, können alle drei Gruppen, wirklich alle Test-Suites des OGC äh, gleichermaßen effizient nutzen? Ich habe dafür euch einfach mal eine kleine Matrix erstellt. Ähm, man sieht hier in der linken Spalte, äh, verschiedene Standards, zu denen es eine Testsuite äh, gibt vom OGC. Und hier oben dann nochmal die drei Gruppen. Ich gehe jetzt einfach mal äh, exemplarisch auf ein paar Standards ein, also die WFS 2.0 Testsuite. Ähm, richtig, äh, sehr wichtig für die WFS 2.0 Testsuite ist, dass sie datenunabhängig ist. Das heißt, man kann jeden Dienst, äh, den man irgendwie konfiguriert hat, in diese Testsuite äh, stecken, die dann den Dienst damit validieren. Für Softwareentwickler ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn sie eine Implementierung des WFS 2.0 machen, müssen sie auch wissen, der, haben sie die Schnittstelle auch richtig implementiert. Für GIS-Experten ist es auch eine sinnvolle äh, Testsuite, weil die Leute haben eventuell ein WFS 2.0 äh, konfiguriert oder kriegen einen bereitgestellt und wollen dann wissen, okay, ist das auch wirklich äh, Compliance im OGC-Standard? Ähm, also hier würde ich auch sagen, es ist definitiv sinnvoll, wenn ein... Also, wenn es von Interesse ist, ob äh, der WFS 2.0 wirklich zu 100% dem Standard entspricht, dass auch GIS-Experten die Testfeed nutzen. Bei GIS-Anwendern sieht man auch, habe ich überall eher Nein oder Nein, weil den typischen Anwender interessiert es wahrscheinlich nicht, ob der WFS 2.0 dem Standard entspricht, sondern er will einfach nur, dass es irgendwie funktioniert, aber ob da jetzt irgendwelche Requirements nicht, nicht erfüllt werden. Äh, Manche Anwender interessiert es vielleicht, aber die meisten wahrscheinlich eher nicht. So, dann gehe ich noch mal auf, eine, ähm, auf den WFS 1.10 ein. Ähm, hier ist der entscheidende Unterschied, dass ich hier beim GIS-Experten eher nein, GIS-Anwender nein geschrieben habe. Und äh, ja, der Grund hierfür ist, dass die, diese Testsuite ähm, datenabhängig ist. Das heißt, man muss, wenn man seinen WFS aufgesetzt hat, muss man einen ganz bestimmten Testdatensatz einspielen. Und die Testsuite funktioniert auch nur mit genau diesem Testdatensatz. Das heißt, für Softwareentwickler, die irgendwie so eine Implementierung für den WFS 110 gemacht haben, ist das kein Problem. Die importieren den Datensatz und testen dann die ganze Zeit damit. Für äh, GIS-Experten, die jetzt vielleicht auch verschiedene Dienste damit testen wollen, ist aber eher ungeeignet, würde ich sagen. Also in Einzelfällen vielleicht schon sinnvoll, aber man kann halt nicht jeden frei verfügbaren WFS äh, damit testen. Und für GIS-Anwender würde ich sagen, die dann sogar noch ihren eigenen Datensatz importieren müssen, ist das eher zu aufwendig. Deswegen habe ich hier ein Nein hingeschrieben. Ich, dann gibt es hier noch teilweise, das sind Test die zum Teil datenunabhängig sind und zum Teil datenabhängig. Ähm, da muss man halt immer wissen, was will man testen richtig hier unten die beiden Testsuites sind vielleicht auch noch ganz interessant die GML und GeoPackage Testfeeds sind zwei also einmal eine, also die GML -Test suite kann sowohl ein GML Schema als auch ein GML Datensatz äh, validieren GeoPackage klar kann ein GeoPackage Datensatz validieren sind beide datenabhängig würde ich definitiv sagen dass die auch für GIS Experten ähm, sinnvoll sind so richtig was man jetzt hier sieht äh, für Softwareentwickler sind alle Testfeeds ähm, sinnvoll zu nutzen, das heißt äh, ähm, oder es ist auch im Prinzip der Ursprung der Team Engine, die wurde für Softwareentwickler geschrieben, man sieht aber auch, dass immer mehr äh, Test-Suites auch für äh, GIS-Experten anwendbar sind und das ist eigentlich äh, so die Kernaussage von dieser Tabelle, das war nämlich früher noch nicht so, also diese Test unabhängigen Test-Suites sind alle sehr neu aber ich würde jeden motivieren, sich die mal anzuschauen und zu nutzen, weil die wirklich gut geworden sind und für eine breitere Masse nutzbar sind. So richtig. Das ist jetzt eigentlich nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich eben schon gesagt habe. Ähm, ja, Softwareentwickler können sehr gut alles nutzen, GIS-Experten, die Datenabhängigen Tests und GIS-Anwender äh, eher ähm, Interessiert es meistens eher nicht, würde ich sagen, im Dienst ogc Conformance, ist nur in Ausnahmefällen. So, und dann komme ich auch schon zum Fazit, ähm, ja, die Team-Engine Möglichkeit halt schnelles Testen auf OGC-Compliance, äh, dies ist sowohl für Konfigurationsarbeiten als auch für Implementierungsarbeiten sinnvoll, dass man immer wieder gucken kann, habe ich Test, äh, meine, meine Schnittstelle richtig konfiguriert oder auch implementiert. Ähm, dadurch kann man, können Bug-Tickets angelegt werden und Dienste im Prinzip OGC-compliant gemacht werden, indem dann diese Bug-Tickets äh, behoben werden. Zudem können Tests natürlich auch als Regressionstests verwendet werden. Ich denke, Das ist jetzt noch so ein bisschen das Fazit zu dem letzten Teil. Äh, ursprünglich gab es halt eine Konzentration der Team-Engine auf äh, GIS-Entwickler, aber GIS-Experten, äh, zum Teil auch GIS-Anwender, rücken immer stärker in den Fokus und können die Team-Engine sehr gut nutzen. Auch die Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit ist hier natürlich sehr wichtig. Ähm, richtig, äh, klar, die Testsuites äh, werden, werden hauptsächlich dafür genutzt, um OGC-Standards zu zertifizieren. Ähm, aber es gibt auch immer mehr in den Anwendungsfall, dass komplett konfigurierte Dienste mit unterschiedlichen Daten getestet werden können. Ja. Gibt es noch Fragen? Ja, herzlichen, herzlichen Dank, Dirk. sind Fragen. Also, Dirk ist wahrscheinlich der Experte in Deutschland, der alle Fragen rund um die Testsuite beantworten kann. Also mein Kollege Luis Bermudes aus den USA okay. ähm, arbeitet sehr eng mit Dirk zusammen. Äh, ja, hallo. Kann man auch mit der Team Engine CSW testen? Oder dann noch zukünftig äh, ja, CSW 3.0? Ja, ähm, doch, gibt es eine Testsuite für? Ähm, ich bin jetzt unsicher, ob die datenabhängig oder datenunabhängig ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Testsuite dafür. Ja. Weitere Fragen? Ganz kurz, wenn man so einen Test entwickelt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange dauert das? So. Ja, nur das ist äh, unterschiedlich. Ja? Also liegt immer an der Spezifikation. Ähm, man müsste schon sagen, Mehr, also es liegt wirklich an der Spezifikation. Also, einen Test kann man innerhalb von, also von einer Stunde, würde ich sagen, schreiben, einfachen. Aber wenn es dann komplexer wird, kann das auch mal mehrere Tage dauern. Also, ich würde jetzt sagen, die Testsuites in die ursprüngliche Entwicklung sind sicherlich so ein, zwei Wochen gelaufen. Dann müssen die aber auch von Usern getestet werden, werden irgendwelche Bugs entdeckt erweiterung noch gemacht. Also es ist ein fortlaufender Entwicklungsprozess eigentlich. Und ich kann auch alle motivieren, die, die Issue-Tracker zu nutzen. Also die wir checken jeden Tag, ob es neue Issues gibt und äh, beantworten dann auch meist relativ schnell alle Fragen, beziehungsweise.